Dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus. Wir sind jetzt bei den Bruchrechnungen, Bruchrechnungen und wir sind jetzt bei Erweitern und Kürzen. Was ist Erweitern, wenn man sowohl Zähler als auch Nenner eines Bruches mit der gleichen Zahl multipliziert? Der neue Bruch bleibt dann doch gleich. Also 4 Siebtel, wenn ich die 4, also den Zähler, mit die gleiche Zahl 5 und 7 auch mit 5, also den Nenner auch mit 5 multipliziere, dann bekomme ich 20 35 Und das ist genauso viel wie 4 Siebtel. Kurzen ist in die Gegenrechnung, wenn ich in diese Richtung arbeite. Und wie macht man das? Anstatt mal, macht man durch. Also sowohl den Zähler als auch den Nenner mit der gleichen Zahl dividieren. Also hier durch 4 beides. Und dann bekommt man 3 halber. Und das ist doch gleich. Wenn man jetzt über erweitern und kürzen, kürzen spricht, dann meint man in der Regel, dass Zahlen ohne Komma entstehen. Die nennt man natürliche Zahlen. Und dass man auch für das Kürzen, also diese Zahl da auch, so eine Zahl ist ohne Komma. Muss nicht sein, aber so ist es in der Regel gemeint. Warum ist es jetzt so? Schauen wir mal eine Erklärung dafür. Schauen wir zunächst einmal das Erweitern. Ja? Hier. Und wir haben hier ein Ganzes genommen. Und wir haben das in 5 geteilt. So. Ja? Also jede Teil hier, jede Zeile so, ist ein Fünftel. Und davon haben wir jetzt hier 2 genommen. Das sind also 2 Fünftel. Wenn wir jetzt diese 2 Fünftel hier, die sieht man auch hier. Ja? Wenn wir das Ganze jetzt hier auch in 7 teilt, ja, mit diesen senkrechten Linien da, ja, dann hat man insgesamt 5 mal 7, 5 mal 7, insgesamt 35 solche kleine Quadrate. Also jedes kleines Quadrat hier ist 1 durch 35, also das Ganze durch 35, 1, 35. stel und jetzt, wie viele von diesen kleinen Quadraten gibt es hier? Also 2 mal 7. Das sind insgesamt 14 solche kleine Quadrate. Also unsere 2 Fünftel sind 14 solche kleine Quadrate, also 14 35. Und somit haben wir das erweitert. Haben wir, was haben wir so gen, genau gemacht? Wir haben das Ganze hier, den Nenner, halt. Ja, der Nennerwahl 5. Und das haben wir mit 7 multipliziert, 35. haben wir jetzt. Und oben den Zähler, 2, haben wir auch mit 7 multipliziert, das ist 14. Also 2 Fünftel sind 14 35. Das ist ja das gleiche, der gleiche Teil, ja? Denkt man an eine Schokolade, das ist immer wieder, immer noch der gleiche Anteil der Schokolade. Nur hier haben wir die Schokolade in 35 Teile geteilt und hier in 5. Und das bedeutet, 2 Fünftel hier sind 14 35 Das Da steht also wir haben sowohl Zähler als auch Nenner mit der gleichen Zahl, also hier 7, multipliziert. Und dann bleibt der Bruch der, der gleiche. Gleich, also und machen wir das gleiche jetzt in die Gegenrichtung. Jetzt haben wir diese Figur hier von den Anfang. Und wie viele Teile haben wir jetzt hier? Wieder 35. Ich habe wieder jetzt hier 35, könnte man auch was anderes machen, aber ist das gleiche benutzt. Also das sind 7 mal 5, insgesamt 35 solche kleine Teile. Also insgesamt äh, jede kleine, jedes kleines Quadrat ist ein 35 hier. Ja, jedes kleine Quadrat. Und wie viele davon haben ich hier? 3 mal 5, 15, solche kleinen Quadrate. Ja, 15 insgesamt. 3 mal 5, insgesamt 15. Also hier haben wir 15, 35 Jetzt machen wir diese, äh, diese waagerechten Linien einfach weg. Wenn wir das wegmachen, dann haben wir hier 7 Teile. 7 Teile. Okay, und davon haben wir hier 3. Also, diese 15 35 sind genauso viel wie 3 7. Hm? So. Und das bedeutet, was habe ich jetzt hier? 15 habe ich. Ich habe diese diese Linien hier entweg gemacht, also die Teilung in 5. Also ich habe das 15 mit 5 dividiert. Ja. Und die 35 auch mit 5. Also sowohl den Zähler von 15 35 als auch den Nenner von 5, 15 35 habe ich durch 5 dividiert. Das hier sieht man auch hier. 15 durch 5, 35 durch 5. Und das Ergebnis ist 3 Siebtel. Damit habe ich den Bruch gekürzt. Wie man jetzt drauf kommt, mit welcher Zahl man das genau dividieren kann und das Komma entsteht, kann man auch bei der Primfaktorzerlegung lernen. Oder man kann einfach eine als Ein Ein Ein Tabelle benutzen. Danke sehr.